Also jetzt bitte diese Aufgabe, Mittelwerte und Diagramme, diese Aufgabe lesen und zu lösen. Versuchen und machen wir das jetzt zusammen. Und das geht wirklich extrem leicht. Also das ist jetzt hier, was ist diese Zahl? Personen, Bevölkerung. Und was ist diese Zahl? Wohnungen, also Personen durch Wohnungen, also Personen pro Wohnung, Durchschnitt. Wie viele äh, Personen jede Wohnung durchschnittlich hat was soll das jetzt hier sein 2 mal 33 33 43, 43, das ist äh, so viele Z äh, zimmer hat diesen diese wohnungen Also das sind insgesamt dieses produkt ist zimmer die diese wohnungen haben dieses produkt dreimal so viele wohnungen das sind die zimmer die diese wohnungen haben also hier oben haben wir zimmer und unten die gesamte anzahl Wohnungen, also Zimmer pro Wohnung im Durchschnitt. Fertig. Machen wir jetzt auch die nächste Aufgabe, bitte lesen und zu lösen versuchen. Also bei dieser Aufgabe, da soll man denken, wir nehmen nur die Personen die gewählt haben. Und da sind die Prozentsätze und jeder Prozentsatz sollte mit 360 Grad multipliziert werden, also 0,18 mal 360 Grad um die entsprechenden Winkel im Kreisdiagramm zu finden. Ja? Und dann kann man das Kreisdiagramm erstellen. Und das wären dann die Personen, die gewählt haben. Wenn von allen Personen das Diag äh, Kreisdiagramm gefragt wäre, machen wir danach. Hier haben wir schon den ersten Winkel gerechnet. Machen noch den zweiten Winkel. Also das war mit 18%. Das zweite wäre dann mit... 22%. Machen wir kurz. Noch einmal, GGB-Preis in diesem Fall nicht notwendig. Machen wir jetzt hier von hier, da und nehmen wir jetzt hier 22%. Ja, da haben wir den zweiten Winkel und so weiter und so fort. Da kann man auch Sektoren zeichnen und die Farbe immer andere so äh, machen zu so grün und so weiter und so fort und so weiter und so fort so Sektoren immer wählen und so wird es am Ende aussehen wenn jetzt man von alle der ganze Bevölkerung von der ganzen Gemeinde berechnen will, dann muss man denken, 70% ist die Wählerschaft, also 30% hat nicht gewählt und das muss man dann zeigen. Und dann 18% von 70%, also 0,18 mal 0,7 wird die T-Partei sein. <lacht> <T -Partei. lacht> und dann 0,7 mal 0,22 die U-Partei und so weiter und so fort. Äh, ich mache gleich auch dieses Kreisdiagramm, damit es auch man so, so mal gesehen wird. Man muss also am Anfang einen Winkel von 30 Grad machen. Also mit bester Größe. 30 Grad. Kann man sofort schreiben. 30. Okay. Und dann einen Winkel mit äh, 0,7, also 70 Prozent, und davon, was war das, 80 Prozent, 18 Prozent, also 0,18, Und das wird ein Teil des ganzen Kreises sein: 0,7 und so weiter und so fort und so weiter und so fort, dann kann man alle also Winkel machen, Entschuldigung grundsätzliches Fehler, 30% und nicht 30 Grad, 30% sind nicht Wähler, also 30% von 360 Grad und das bedeutet ich, wir müssen dann zunächst einmal jetzt hier die 30%, also 0,3 von 630 wählen und das ist viel mehr als Winkel und dann den Rest machen, also der zweite Winkel wird dann so äh, 0,7 mal die erste Partei hat 0,18 und so weiter und so fort. Und so wird es am Ende sein, wo 30% die Wähler sind. Und zur Frage, was ist mehr? Die Wähler, der, was war das? der Vergangenheitspartei, V-Partei jetzt hier, oder die Nichtwähler. Also man muss einfach 0,7 mal 0,42 multiplizieren. Und das Ergebnis ist dann 0,294, also 29,4%. Das ist weniger als 30%. Also die Nichtwähler sind in diesem Fall mehr als die Wähler der, wie haben wir das genannt, Vergangenheitspartei. Gut, und die letzte Aufgabe, die ist ja auch ziemlich leicht. Einfach lesen und zu lösen versuchen. Einmal Pause geklickt. Jetzt hier die orangene und die blaue. Da befinden sich gleich weg vom Anfang. Auf der vertikalen, also y-Achse, ist der Abstand gezeigt. In diesem Fall 0,4. Und die Zeit ist 0,8. 0,4 Kilometer, also 400 Meter. Und die Zeit 0,8 Stunden, also 48 Minuten nach Mitternacht. Das war es. Danke sehr.